Wir haben uns ja vor ein paar Wochen, ein paar Monaten sind es schon mittlerweile, unterhalten über Altersvorsorge und du bist zum Schluss gekommen in diesen Videos, du wolltest das machen mit Aktien. Mhm. Ist Zeit, Zeit vergangen, wo stehst du mit? Also es hat ein bisschen Zeit gebraucht, effektiv, bis alle also die formellen Sachen in dem Sinne ähm, ausgebaut haben. Ich habe mich entschieden, dort bei der Post ähm, das, das Aktien Konto, sehen wir das dem Aktienkonto, Ein Es Wertschriftendepot ist die. <lacht> genau, das Depot das ist die offizielle Bezeichnung. Genau. Also haben dort mit dem Postdepot eigentlich zu führen zu halten. und ähm, ja, jetzt geht's eigentlich darum loszulegen und in dem Sinne Aktien auszuwählen. Wie hast du dich für Postfinanz entschieden? Was ist dort der Umschlag Ganz einfach, eigentlich ein langjähriges Konto dort. Und es war eigentlich mit ein paar Klicks auch erledigt, gewesen, das Depot eben zu eröffnen. Ähm, ja, müssen das ein abwägen zwischen Möglichkeiten, wo du, wo du beispielsweise keine Jahresgebühr hast. Das ist bei Post nicht der Fall, du zahlst eine Jahresgebühr. Mhm. Ähm, dafür sind eigentlich sonst die, die Konditionen, denke ich, sehr, sehr solid. Also in dem, was ich verglichen habe, hat es für mich sehr gut ausgesehen. Hast du noch andere Sachen angeschaut? Mhm. Also andere, ähm, ich ja, habe im Grunde genommen, ganz einfach, gegoogelt mal okay. googelt und äh, verschiedene so Zusammenstellungen gefunden, ähm, also vergleichen in dem Sinne, eine und ähm, ja, Post von mir aus gesehen, irgendwo durch eine vertrauenswürdige Firma, hat für mich jetzt eine Rolle gespielt. Ja, das ja, verstehe ich. Ich möchte vielleicht auch dazu noch etwas sagen. Oder? Also ich denke, das ist das richtige Vorgehen. oder Man geht dann aufs Internet, heutzutage ist das alles online. Man geht Broker äh, Brokervergleich, Depot, Bankenvergleich, äh, Wertschriften, äh, Kontovergleich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man googeln kann. Man findet dann Übersichten mhm. und man kann dann sich dort eigentlich informieren, was sind die guten Brokers sind. Ich habe das auch gemacht. Ich habe ja verschiedene Broker schon ausprobiert, PostFinance jetzt noch nicht, ich persönlich selber. Ich habe aber mal Swisscode ausprobiert, ich habe Wertschriften geführt bei der Swisscode, sicher einer der Marktführer in der Schweiz. Ich habe eine Bank gefunden, die alles fix, also fix belastet, das ist die Bank 2 Plus. Das ehemalige Cash oder die Webseite Cash, die es immer noch gibt zum Thema Finanzinformationen, die führt äh, hat eine Bank und dort werden Wertschifte-Depots angeboten. Ich habe zwei Depots bei der Bank 2plus. Ich habe dann nachher noch weiter geschaut, weil ich eben auch Interesse hatte, eine andere anzuschauen. Ich möchte mich damit ja professionell befassen. und habe mich dann entschieden, eine weitere Bank anzuschauen, die heißt Strateo, mhm. die ist in Genf ist aber eine europäische Bank, wo der Schweizer Niederlassung hat. Ich habe gefunden, die haben unglaublich gute Angebot für Wertschriftendepots. und ich habe mich dann entschieden, das zu machen und bin eigentlich auch momentan sehr happy. Es ist sehr benutzerfreundlich, es ist auch sehr kostengünstig. Also Swissquote, Strateo, Bank 2+, plus, aber auch Postfinance kann ich definitiv empfehlen. Ein weiterer großer, den ich jetzt nicht kann, ist die Axel Bank. Aber es gibt noch eine ganze Reihe weiter, Ich war auch mal bei der BKB, gewesen, bei der Berner Kantonalbank. Und die haben auch äh, etwas, das so heisst TradeNet. Da habe ich auch mal das Konto geführt, äh, wo ich bin. Und das ist eigentlich der richtige Weg.